Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. In dem Video dabei ist der gute Dralum, mit dem habe ich auch ein Roblox-Video aufgenommen, das gerade auf seinem Kanal online ging. Schaut euch das gerne an. Und in dem Video hier versuchen wir zusammen, Pets und Lotter X so schnell durchzuspielen, wie es geht. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Pick your pet. Ja, wähle dein Pet aus. Und wähle, du nimmst die Katze oder den Hund. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir früher genommen? Ich glaube, ich will sowieso den Hase nehmen, der sieht echt geil aus. Der erste, der den oh. Hasen nimmt. Darf ich den Hasen nehmen jetzt? Na oder? klar, nimm was du willst. Das sieht halt irgendwas schlimm. <lacht> nimm was du willst, das macht keinen Unterschied, aber schöne neue Haare. Hase. Jetzt darf ich den Namen eingeben. Ja, glaub mir, das wirst du niemals wieder tun im Pet-Simulator. Du baust keine Verbindung zu deinen Pets auf. Nenn ihn am besten Sklave. Oh Mann, jetzt sitzen wir, glaube ich, noch morgen hier. Jetzt muss ich mir einen Namen überlegen. Oh Gott, <lacht> ich bin da so schlecht da drin. Mr. Sklave. Ich mache mir bei den Namen ich mir immer mega den Stress. Ich denke mir dann immer so... Oh. Wenn ich das nur meine B Pets benannt hätte, ja. guckt euch das an. Ich also mein, du siehst das Pet nicht, aber die Leute in meiner Aufnahme sehen das. <lacht> ich nenne ihn Roblox. Ich okay. finde Frisur... <lacht> ich finde deine Frisur wunderschön. Finde ich auch. Du siehst auch ganz anders aus. Oh ja, das ist mein Halloween-Skin. Ich habe oh. mich als Roblox Felix verkleidet, weil es gibt nichts Gruseligeres als Felix. Jetzt kann ich deinen Hasen sehen. So, willkommen in Pet Simulator X. Deine Aufgabe ist es, Pets zu fangen, diese Pets dann zu versklaven und sie dazu zu zwingen, Metallmünzen aufzufressen. Los, ist Boah, finde ich cool. Boah, wie der sprengt. <lacht> okay, jetzt versklaven. Alter, das ist ja niedlich, ey. Ich mache nichts anderes mehr. Und jetzt anklicken, Du ja. hättest Pet Simulator 1 sehen sollen. Da hat man sich noch um <lacht> seine Pets gekümmert. Hier sind die Pets äh. nur noch ein Mittel zum Zweck. Komm, Roblox, ist hier. Boah, explodiert er jetzt gleich? Nee. Nee, <lacht> das wäre lustig. Wenn dein Pet explodiert, dann ist es tot. <lacht> <lacht> Woo! Haha, wie viele Münzen hast du jetzt? 51. 51 Münzen. Und jetzt stell dir vor, 100. du musst da hinten diese Wand freikaufen. Was steht da? Wie viel kostet die? 10.000. <lacht> Na dann viel Spaß. Wir sehen uns in einer Stunde wieder. Okay. <lacht> Warte, Roblox. Wir lassen Dralo mal machen. Vorher sammle ich hier meine täglichen Belohnungen ein. Ah, ist das schön. Einfach 500.000 Diamanten kostenlos zu bekommen. Du kriegst gar nichts da hinten. Oh ich auch nicht. Ich habe meinen Hasen. Ich bin glücklich. Ja, lass deinen Hasen weiter knechten. Ja. So, ich kann dir jetzt aber ein paar Pets geben. Ich gebe dir erstmal... Hmm. Ich brauche ich brauch keine mehr. Ich bleibe meinem Haustier treu. Ach so, du, bleib, du, du brauchst keine mehr. <lacht> du, du wirst jetzt die 10.000 Münzen mit deinem Haustier fahren. Roblox schafft das. Ihr schafft das, ganz sicher, ja. <lacht> ne, zeig mal, was hast du denn noch? Also ich habe diesen Huge Rock und der ist immer Boah. so stark wie mein stärkstes Pet. Ist ja auch ein Stein. <lacht> <lacht> Mein stärkstes Pad ist gerade Oha. dieser äh, das war krass. Roboter mit 13,4 Millionen Hardcore-Punkten. Und Hardcore war, glaube ich, achtmal so stark wie normal. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der Leo hier, der ist stark. Oh ja. Boah, Alter. Der, das war ja nix. Wie, das war nix? Ich habe, Warte, wie viel Geld Nein, bekomme Alter. ich? Wenn ich abbaue, hat, ich, ich meine... bekomme... 257 Millionen Coins und du? Roblox ist besser. Roblox glaub, ist besser. Wie lange glaub, brauchst du noch hierfür? Ich glaube, so sechs, sechs Münzen pro Sekunde. Okay, wie wär's? Ich schick dir einfach meine Handelsanfrage. Oh! Und du bekommst von mir einen Leo. Willst und dann du bekommst Hasen du von mir haben? noch drei Partycats dazu. Willst du, ah? willst, du, willst du meinen Hasen dafür haben? Nö. No. <lacht> <lacht> Viel Spaß mit Leo und den drei Partycats. Die Partycats sind Exclusive Pets. Sie sind immer halb so stark wie dein stärkstes Pet. Boah, cool! Und Jetzt schauen Danke. wir mal, wie oh. schnell du damit lauter X durchspielen kannst. Und jetzt kann ich die immer so losschicken quasi. Da. Ja. Hin, da. <lacht> wow! Alter! Alter, wie schnell geht denn das? So schnell habe ich das noch nie erlebt? Wie, welchen Rang bist du jetzt? Also rechts oben in der Leiste, siehst du deinen Rang? Äh, äh, äh, Wie mein Rang rechts oben in der Leiste? Also, wie, uh, wie heißt ich das? Äh, <lacht> äh, Aaaah! Unterkomplex <lacht> ich, bin, ich bin überfordert Womit denn? Wo, wo muss ich jetzt drauf? Einfach nur rechts gucken, das steht da rechts auf dem Bildschirm Ich bin Zweiter Zweiter? Was? Achso, Wie ich jetzt? meine nicht da oben, ich, ich meinte schon ganz normal vom GUI äh, Was? Eine Ewigkeit später So, jetzt Aha, du bist the very best Siehst du das nicht rechts? Du hast Achso <lacht> Du hast unten Geld, und in der Mitte Diamanten und oben siehst du dein Level Ist das gut? The Very Best ist gut. Ich glaube, das ist einer der letzten Ränge. Vielleicht der drittletzte Rang. Also, um, damit ich The Very Best werden oh. konnte, muss ich ungefähr ein halbes Jahr lang Pets im Lauter X spielen. Ne. Doch. Ich habe gerade erst angefangen <lacht> vor 10 Minuten. Und jetzt bist du schon The Very Best. <lacht> oh mein Gott. Was? Ja komm, jetzt, jetzt laufen wir mal durch. Wir spielen jetzt Head Simulator X komplett durch. Äh, äh. äh ich habe noch ein Geschenk. Warte mal. Äh, get free. Ach, nee, ist ah was ja anderes. stimmt, oben gibt's Free Gifts. Da kannst du dann uh, redeemen, wenn du gew oh, yeah, gewisse brauch, Zeit auf dem ich Server warst. Glaub, glaub, ich glaube, ich brauche jetzt keine Gifts mehr. <lacht> äh, keine Geschenke mehr. Ja, heb die dir für später auf, da wirst du sie wahrscheinlich brauchen. Was sind denn das für Wunderkätzchen, die du mir hier gegeben hast? <lacht> das sind Partykätzchen. Als das letzte Update in Pet Simulator kam, da hat jeder eine so einer Party-Cats bekommen und aus irgendeinem Grund habe ich davon jetzt, keine Ahnung, 70. Ich glaube, ich brauche meinen Hase noch nicht mehr. Es <lacht> tut mir leid. Du kannst auf deine Pets unten gehen und dann siehst du deine ganzen Pets und kannst unten links auf Equip drücken. Dann equipst du die besten Pets, die du hast und dann ist dein Hase nicht mehr ausgerüstet. Ui. Ui. Ui. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke. Pat, jetzt bin ich Pat, Gott. Ja, und jetzt, hast, jetzt bist du schon Pat, ja. ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast den höchsten Rang erreicht, den es gibt. Hä? <lacht> okay, dann können wir aufhören. Also, Tschüss. Also wir Danke haben fürs Zuschauen. <lacht> vom Loop zum Pro in drei Sekunden. Nee, wir spielen das ja noch durch von den Areas her. Aber wirklich, früher war das so, wenn ich Leuten op pads gegeben habe, da hat das trotzdem eine Weile gedauert, bis sie den höchsten Rang hatten. Als ob die... Also ich habe dir ein Hardcore-Pad gegeben. Als ob die Hardcore-Pads so overpowered sind. Ich habe dir übrigens mein bestes Pad gegeben damit. Ich bin jetzt, jetzt nur noch... Ich sage dich wieder zurück. Nee, brauchst du nicht. Kannst du behalten. Nein, ist es jetzt wirklich was, was Gutes hier? Oder verarsche du mich gerade? Es ist das beste Pad, das ich habe. Es gibt vielleicht schon Leute, die bessere Pads haben. Aber es ist aus der ähm, hardcore tech World. Und die viele Leute kommentieren bei mir, dass sie in der Fantasy-World, also vor der Tech-World, gar nicht weiterkommen. Also ich glaube, das ist ziemlich krass, was ich dir gegeben habe. Nein, aber ich meine, jetzt, dass ich jetzt wirklich schon so Pet-God bin, ist das wirklich, ist das wirklich krass? Oder? Das ist das höchste Level, höher kannst du nicht leveln, ja? Und ist das normal, dass es das so... Also ich bin gerade wirklich voll überfordert. <lacht> ich glaube, es ist normal, wenn du so ein starkes Pet hast, ja. Willkommen in dieser Area. Oh, das habe ich gar nicht gesagt. Oh. Komm mal zurück. Komm mal zurück. Ich habe ja? vergessen, dir das Spiel richtig zu zeigen. Hier hinten ist eine <lacht> Fuse-Maschine. Oh, wir müssen ganz zurückgehen. Oh. Warum? Ich habe das schon durchgespielt. Nein, hast du nicht. Du musst erst noch alle <lacht> Areas freischalten. Alle. Boah. Wir sind einfach durchgelaufen, wie Trottel. Hier in der zweiten Region gibt es eine Upgrade-Maschine. Du musst dir noch alle Upgrades kaufen. <lacht> Ein Moment. Ich glaube, du brauchst keine Coins mehr, Farben. Ich glaube, du hast inzwischen schon mehr als genug Coins, ich um die komplette normale Welt durchzuspielen. Ich, wie viel habe ich? 4, 24 Milliarden? Oder was? <lacht> also ich habe 24,388,134,188. Ja, du hast mehr als genug. Also hier bei der Upgrade-Maschine <lacht> kannst du dir Upgrades kaufen. Und was du auf jeden Fall haben möchtest, ist ganz unten Player Speed und Orbs Reach möchtest du haben. Und more Diamonds vielleicht auch. Oder am besten alles, was du dir leisten kannst. Ich kann mir alles leisten. Dann leiste dir alles. Hm. Max. Okay, Max. Ich heiße nicht Max. Max. Max. <lacht> Ich kann mir gerade irgendwie alles leisten. Ja, nice. Ich hau gerade alles hoch. Okay, ich habe alles auf der letzten Stufe. Okay, jetzt kannst du auch ein bisschen schneller laufen. <lacht> und jetzt kannst du die Orbs, die aus den Sachen rausploppen, auch von einer größeren Distanz aufsammeln. Du kriegst mehr Coins, mehr Diamonds und alles Mögliche. Guck mal, da ist jemand anderes. Ja, hier sind andere Menschen. Oh mein Gott. Weg mit denen. Kann ich die auch abbauen? Ja, komm, komm. lass ihn zusammenschlagen. Nein, <lacht> ich geb dir einen mit meiner Axt. Komm her, du. Ich baller dem alles weg hier. <lacht> du kriegst nix. Warte das mal, ist was alles hat der für meins. Pads? Oh, der fängt gerade <lacht> erst an mit Pets Simulator. Ja, renn weg, ist alles meins hier. <lacht> <lacht> Damit kannst du wirklich Leute nerven, wenn du den alles abbaust. Vor allem die großen Sachen abbaust. Okay, okay was gibt's hier? Ähm, hier kannst du Pads zusammenfusen. Das willst du glaube ich nicht machen, weil dann sind deine Pets weg. <lacht> Also nee, das die nicht. Maschine ist dafür da, da stopfst du so ein paar deiner Pads rein Dann gehen die einmal durch den Häcksler durch Und wenn du Glück hast, kommt ein besseres Pad raus Meistens kommt aber ein schlechteres Pad bei rum okay. mhm. Das ist eigentlich oder so eine praktische Entsorgungsmaschine Oder jetzt mal Hand aufs Herz, liegt das vielleicht an den Server-Einstellungen, Dass das hier alles so schnell geht Nein, ich Nein? glaube das liegt okay. nur daran, dass du ein Hardcore-Pad hast Guck mal, wie das leuchtet. Wo ist eigentlich deine ja. dritte hin? Oder sehe ich die nicht mehr? Das ist manchmal ein bisschen verbuggt. Ah, ja. Ah, da ist sie wieder. Oh, Perfekt. Hier kannst du deine Pets Rainbow machen. Dafür brauchst du aber sehr viele äh, goldene Pets. Und goldene Pets hast okay. du auch nicht. Schade. Nicht so schlimm. Komm, wir laufen jetzt hier erstmal durch. Die normale Welt, die ist doch... Ach, das ist ja die normale dich. Welt nur. das ist die normale Welt. Gleich geht's noch in die Fantasy-World, aber die ist auch Boah. super langweilig. Wir versuchen, die Hardcore-World freizuschalten, aber ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen. Ich glaube schon. Ja, dann musst du dich jetzt <lacht> mal hier ein bisschen beeilen und ein bisschen durchlaufen. Ja, ich muss abbauen hier. Mhm. 5 <lacht> Millionen. Ach, das ist ja nichts. Ich wette, wenn du irgendwann da <lacht> unten 999999999999999 stehen hast, dann wirst du immer noch abbauen, obwohl du nicht mal mehr Coins zusammenbekommen kannst. <lacht> Da geht es übrigens zur Tech-World, aber vorher musst du halt Fantasy-Coins gefarmt haben. Und die kriegst du, wenn du hier weiterläufst. Wee. Vergiss die Coins, die hier liegen. Da hinten ist eine große Kiste. Da kriegst du viel mehr Coins. Die du gar nicht brauchst. Ich will sie aber. Du kannst dir davon nichts kaufen. <lacht> Nur schlechte ich Pets mich kannst an... du dir kaufen. Ich fühle mich dann aber besser. Und mein Leben macht mehr Sinn. Verstehe. So, da ist die große Kiste. Das war's. Wow, woo, Alter. Darf ich vorstellen? 3,524,062,782,317. Okay, dann äh, brauchst du nur noch das 30-fache davon und dann hast du maximale Coins. Wow. Toll. Und willkommen in der Fantasy-Welt. Also, sobald wow. du dort E gedrückt hast. Ui. Tja, ich habe ihn beseitigt. Ich habe ja mein Geld, also alles gut. <lacht> Was bist du eigentlich für einer, der einfach so ohne zu hinterfragen sich in eine Kanone stopft und dann ins Nicht schießen lässt? <lacht> Willkommen in der Fantasy-Welt. Hier kannst du Fantasy-Coins abbauen. Die dauern viel länger abzubauen, wie du schon nicht gemerkt hast. Und nee. <lacht> Es viel, dauern viel langsamer zu farmen. Hier kannst du Pets enchanten. Wenn du das mit einem deiner Pets machst, dann ist deren cooler Effekt weg und die sind wertlos. No. Also das ist, das das ist auch nicht. nur sinnvoll, wenn du halt normale Pets farmst, aber du hast ja schon krasse Pets. Die haben schon starke Verzauberungen. Und im Grunde musst du hier nur so ein bisschen Fantasy-Coins farmen. Und da hinten sind dann Portale. Von links nach rechts werden die Portale immer teurer. Und wenn du... Musst du eigentlich? Ich glaube, du musst nicht mal die Portale hier freischalten. Wie viele Fantasy-Coins hast du schon? Warte. <lacht> Wie lange willst du noch farben, bis du es mir sagst? <lacht> Warte, ich will noch ein bisschen mehr <lacht> bevor. So, ich glaube 500 Millionen oder so. Okay, dann komm mal hier hin. Geh ein, durch eins der Portale das teuerste, das du dir leisten kannst. Und dann farmst du hinter dem teuersten, dass du dir leisten kannst, ein bisschen weiter. Weil, wie sehe ich denn, ob ich mir die leisten kann? Du gehst kann? hin, drückst E und dann steht da der Preis. Und? Ich glaube, ich kann mir alle leisten. Dann geh in Heaven <lacht> Island. Ja. Bei Heaven Island, da gibt es die große ähm, Himmelstruhe und die ist geil. Und es gibt noch oh, zwei okay. mittelgroße Himmelstruhen. Ich, ich kann mir die zehnmal leisten. Was? Ja. Als ob die Pets so krass sind. Okay. Ja. Ja, dann willkommen im Himmel. Woo! Oh, endlich wieder Coins. Endlich <lacht> Geld. <lacht> ich ja. Ja, also, eigentlich sind diese großen Kisten hier die interessanten. Ach so. Wie schnell du die auch abbauen kannst. <lacht> und hier hinter ist dann die ganz große Kiste. Wenn du die dann einmal abbaust, dann kriegst du ein Achievement und bekommst noch ein Pet dazu, das lächerlich äh, schwach ist im Vergleich zu deinen Pets. Ich sag zu, du hast mir doch hier so ein gecheatetes Pet gegeben. Ja, vielleicht. <lacht> Boah, sieht aber schon gut aus. So, und jetzt... Oh, hinter! Ich weiß doch, wie wir hier früher standen und wirklich stundenlang an dieser Kiste abgebaut haben. Echt jetzt? Ich lüge nicht, wir saßen stundenlang an so einer Kiste. Wenn ein neues wenn Update jetzt eigentlich... rauskam, wollten Viktor und ich einfach ein Video aufnehmen, wie wir die Kiste abbauen, um einfach nur ein Video zu zeigen, wie man diese Kiste abbaut. <lacht> ja, und Aber du machst jetzt, das einfach so ich mit einem überall? Klick. Bin ich jetzt überall, PetGod? Ja, PetGod bist du. du. das ist der höchste Rang. In, in, geht's in jedem pet Simulator, ist in, hier Server. Ähm... Server, ja, das ist dein Level, das hast du freigespielt Und ich glaube, du hast auch schon genug Fantasy-Coins Und jetzt musst du mal was machen Links sind oh. drei Icons, das in der Mitte heißt Teleport, da klickst du rauf Und dann musst du nach Glacier suchen Also Gletscher, das ist in dem ersten Bereich ich spawned. Ich hm? Soll ich da hin? Ja, geh da hin okay. Musst du wahrscheinlich freikaufen erstmal mit Gems Und ich bin wieder da Willkommen zurück Aber Jetzt kannst du dir Danke. diese Wand hier freikaufen und dann geht's ab in die Tech-World Das Tech-World-Update uh. war auch ein cooles Update da haben wir auch so lange drauf gefiebert, bis das rauskam. Damals war Pets im Lotter X noch toll, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wie Pets im Lotter X damals und und wie es heute findet. Wie ja, lange an wir der jetzt? Kiste haben wir auch stundenlang abgebaut, weil die ist noch viel schwerer abzubauen als die Himmelskiste. GG. Toll. <lacht> und was ist, wenn ich jetzt wirklich anfange, wirklich absoluter Anfänger bin? Wie lange brauche ich, wenn ich jetzt keine wirkliche Hilfe bekomme, hier wirklich Fettgott zu bekommen? Mm, ein paar Tage, wenn du richtig hart durchgrindest. Okay. Dann kann ja ein paar wirklich Wochen? schreiben. Vom, vom, äh, vom Noob zum Pro in drei Sekunden. Ja, vom Noob zum Pro in drei Sekunden. <lacht> so, willkommen in der Tech World. Was ich den ganzen anderen Welten gar nicht gezeigt habe, ist, es gibt Eier und da kannst du dir halt neue Pets dann holen. Aber die Eier, also die Pets, die sind auch alle schwach im Vergleich zu deinen Pets. Ja, das glaube ich. Also, meine Katzen nur, ich habe die von Anfang an gewollt. Mm hm. Du wolltest dein halt Bunny nicht hergeben. <lacht> Der arme Hase, er ist schon lange wieder in Vergessenheit geraten. Du kannst ihn auch löschen, wenn du möchtest. Was? Du kannst ihn auch löschen. Nein, Der wird irgendwann geschlachtet. Ich habe oh, damals oh, auch gesagt, ich, ich werde meinen äh, Dog... Ich glaube, ich hatte einen Dog niemals löschen und irgendwann war der einfach gelöscht. Oh. Hey, In Pet Simulator 1 habe ich die ganzen Starter-Dogs von den Leuten abgetradet. Bis ich dann bemerkt habe, dass man Dogs auch so erfarben kann. Dann waren die nicht mehr so besonders für mich. Kann man ja einfach auf, auf alles losschicken, was in der Nähe ist, ohne das immer anticken zu müssen? Ähm, leider nicht. Das finde ich auch schade. So, ich habe jetzt, glaube ich, mehr als ausreichend. Ja. Wusstest du, dass du in den weiteren Areas schneller farben kannst, als in der ersten Area? Oh, super! So, ich sammle hier mal alles ein. Und da ist die Dark-Matter-Maschine. <lacht> da kannst du Pets reinpacken und musst dann ein wenig weinen. Und dann werden sie Dark-Matter. Aber du brauchst halt Rainbow-Pads yes. dafür. Das will ich nicht. Aber du wirst... Ich bin mir nicht sicher, ob du das noch machen musst. Ich suche mal kurz ein paar ähm, Rainbow Pets für dich zusammen, die du später Dark Matter machen kannst. Weil ich glaube, oh. das ist eine Challenge, die du hast. Also fahr du erstmal weiter da hinten. Ja, ja, ich habe ja noch nicht genug, ne? Das ist... Es mhm. dauert so lange, ne? Das ist echt Oh, warte, was? <lacht> um, ja, wie stark ist nochmal das stärkste Pet, das ich dir gegeben habe? 13,4 Millionen. Achso, okay, dann war es doch nicht das stärkste Pet, weil ich habe gerade gesehen, in unserer Bank sind 6,4 Millionen Pets. Okay, ähm. Um ich würde sagen, ich withdraw ein paar Pixelwürfe. Ja, die Pixelwürfe braucht keiner mehr. Und die kannst du dann später Dark Matter machen, wenn es soweit ist. Ich komme gleich wieder. Du schaffst es, oder? Ja, ja, ich gebe mir Mühe. Es ist nicht leicht, aber. Es ist echt schwer, ja, ich weiß. Es ist ja schon eine Last, so starke Pets zu beherbergen. Ich meine, stell dir vor, es die horchen nicht auf dich. Die könnten dich auffressen. Also, es, es fordert mich schon, so viele Münzen hintereinander anzuklicken, ne? Also ja. Es, ja, boah, mir, mir tut der Finger schon weh. Ich kann das absolut ah! nachvollziehen. <lacht> Du musst glaube ich gar keine Münzen mehr anklicken, du musst nur durchlaufen, oder? Nein. Kommst du wirklich an der Stelle jetzt nicht weiter? Hm? Also kommst du doch, wirklich? Doch, doch, doch, da. Also okay, ich, Alter, dachte... Ich, hab... ich... ich dachte, ich habe Ich dachte, du kommst wirklich irgendwo nicht weiter. Ich meine als nur, früher als ich noch Noob mit OP pad Videos aufgenommen habe mit anderen Leuten, da hatten wir schon Struggle in der Fantasy World. Oh, was ist denn hier? blog Ja, mach mal hier, hol mal die Kiste, du. Boah, uh -oh. Du hast so viel Spaß mit den Kisten und ich muss Pets in eine Maschine stopfen und sie zerquetschen lassen. Oh, Alter. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was glaubt ihr, was mit den Pets in dieser Maschine passiert? Also ich bin mir sicher, die kommen da nicht mehr lebend raus. Das macht das Spaß, es ist so befriedigend, diese Kiste abzubauen innerhalb von einer Sekunde. Das hat Preston auch gut hinbekommen. Deswegen fand ich Pets im Land früher auch sehr cool, weil es halt so satisfying ist. Also, wo bist du jetzt? Hallo? Hallo! Ah, du bist da hinten. Okay, okay. Ja, ja. Ich habe diese riesen Kiste hier mehrmals hintereinander abgebaut, weil ich noch nicht genug habe. Okay. Oh, du bist da richtig schnell. Ja, ich habe ein äh, Hoverboard. Dafür musst du Geld ausgeben. Also echt Geld. Oh, nee. Du kannst auch so ein Hoverboard freispielen, aber dafür musst du selbst mit deinen Pets, die du hast, wahrscheinlich ein paar Monate lang farmen. Das glaube ich nicht. Leider <lacht> schon. Na gut. Hey, du hast die Grand-Alien-Chest gefunden. Ja, uh. Und vielleicht siehst du schon, von schon. hier da hinten ist das große Portal. Und um durch das Portal durchzukommen, musst du ein paar Challenges schaffen. Und das wäre das erste Mal, dass du dann tatsächlich ein bisschen Zeit aufwenden müsstest. Vermute ich zumindest. Ach, das wird schon. Ja, wenn du Sachen abbaust, kommen da manchmal so Lootbags raus? Ja, ich glaube schon. Genau. Okay. Guck mal, jetzt habe ich sogar mehr von diesen Münzen hier als normale. 4,5, 1,6, 0,4, Nice. <lacht> so, bevor du die Kisten hier abbaust, geh mal oh. schnell durch, durch das, äh, zu dem Portal da hinten und frag das Portal, was deine Aufgaben sind. Pass auf, das ist manchmal das so ein bisschen mies auf. gelaunt und dann wackelt deine Kamera. Oh. Oh. Oh. To unlock the portal, you need to complete to open the portal Start. Break 10 Giant Hacker chest. Return when you have finished. Okay, jetzt kannst du 10 ah. äh, von diesen Kisten abbauen. Wie soll ich diese Aufgabe nur lösen? Damals saßen wir daran schon eine Weile. <lacht> Die ploppen einfach weg. Aber die oh, Quest danach so könnte ein bisschen schwerer werden, weil dafür musst du, ich glaube, 50 Lootbags einsammeln oder so. Und kommen hier äh, Lootbags raus, wenn du die auf, abbaust? Ich weiß es nicht. Wie sieht das aus, wenn. Ja, wie wegkommt? so ein Sack. <lacht> habe ich noch nie drauf geachtet. Okay. Collect 50 Lootbags. Ja, return, Okay, das könnte ein bisschen schwerer werden. Aber dafür hast du ja deine Sachen aufgespart. Stell dich mal hier in die Mitte des Raumes. Du klickst oben in der Mitte auf Ready und dann auf die ganzen Redeems-Geschenke -ges dinge. Und dann ploppen aus der Lootbags raus. Und dann siehst du auch, wie Lootbags aussehen und die kannst du schon mal einsammeln. Einen habe ich. Einen. Ja. Einen? Hast, hast du nicht noch mehr Sachen, die du redeemen kannst? bei den free gifts Lootbags 1 ach komplette fertig. Nee, das ist äh, nicht fertig. <lacht> du musst 50 Lootbags sammeln. Ja, ja, vielleicht bei der ja 50 da drin jetzt, oder? Bin ja, ja ganz sicher. Doch, nee, ja, ist ja ist wirklich so. Echt? Jetzt muss ich 44 Lootbags äh, wow. collecten, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, als ob. <lacht> okay. Jetzt habe ich warte 5 Sekunden schon wieder das nächste Geschenk. Währenddessen sammle ich mir... Oh, jetzt habe ich Oh, jetzt habe ich es erreicht. Sicher? Was ist das hier? Fantasy Coins? No ja, 9,9,999,999. <lacht> Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zu diesen ganzen Fantasy Coins. Ich glaube, damit du Lootbags bekommen kannst, musst du halt mit schwächeren Pets diese Dinger da abbauen. Ich trade dich mal an und ich gucke, ob ich Pets habe, die auf der richtigen Stufe sind. Jetzt müssen wir dich leider ein bisschen schwächer machen. Warte, warte, warte, warte. Mhm. Ja. So, ich würde vermuten. Oh Gott, ich habe so viele Party Cats. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab ja aber auch. Oh, ich habe Epic. Ah. Oh. Wir probieren es mal mit den Pets hier. Du musst halt nur diese Pets ausrüsten. Und dann hoffen wir, dass die Pets nicht zu stark sind. Sodass du auch Lootbags bekommst, wenn du sie abbaust sitzt am besten alle nee, die brauchen zu lange. Wie lange brauchen die denn? Also, ich glaube, da sitzen wir bestimmt jetzt 5 Minuten dran. Willkommen in Pet Simulator X. Du hast endlich den Punkt erreicht, wo man grinden muss. Nein, das will ich nicht. <lacht> ich glaube, anders kriegst du keine Lootbags. Ich meine, der andere Weg ist natürlich, indem du wartest, bis du das nächste Free Gift hast in 10 Minuten und das übernächste in 20 Minuten und das überübernächste in 30 Minuten. Das überübernächste. Ich finde, bis hierhin ist das Video wirklich gut geworden. <lacht> <lacht> Alles klar, Leute. Dann lasst gerne ein Like und ein Abo. da. Ja? lasst auch... Auf auf jeden Fall ein Abo bei Dralu da. Er macht natürlich jetzt ganz viel Roblox-Content, nicht wahr, Dralu? Ja! Ja! Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!